Ähm, ja, also, Biodeutsch ist, glaube ich, eher ein relativ neuer Begriff. Ähm, ich selbst musste da erstmal an so eine Ökospießer denken, die nur beim Biomarkt einkaufen und Yoga machen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, jetzt unabhängig von der Assoziation, die wir haben bei so einem neuen Begriff, ist es, glaube ich, wichtiger, darauf zu achten, äh, wie er eigentlich verwendet wird. Ähm, und ich glaube jetzt zum Beispiel Nafri, das, der Begriff Nafri, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz prominentes Beispiel. Also, das ist ja also, eigentlich eine Abkürzung für Nordafrikaner, ähm, die man so noch nicht wirklich kannte, die Abkürzung. Und die nordrhein-westfälische Polizei hat ihn verwendet, um potenzielle Sexualstraftäter, die nordafrikanisch aussehen, zu bezeichnen. Und ähm, das, äh, damit haben sie den Begriff quasi eingeführt. Und obwohl jetzt in einer Abkürzung von NAFRI nicht Sexualstraftäter drinsteckt, ähm, ist das, glaube ich, da auch nicht mehr wegzukriegen? Also, ich glaube, die haben in dieser, in dieser Verwendung von dem Begriff äh, haben sie eigentlich diesen, diesen eigentlich, also, sie haben eigentlich den Rassismus da mehr oder weniger eingraviert, indem sie es in diesem Kontext verwendet haben. Und das ist, glaube ich, so noch nicht bei Biodeutsch passiert. Also, einerseits hat, glaube ich, Kem äh, Özdemir den Begriff verwendet, um auf irgendwie weiße Privilegien hinzuweisen oder sowas, aber die AfD hat ihn eben auch verwendet und ich glaube, das ist ziemlich interessant, weil ich glaube, der passt auch sehr gut auf eine Art und Weise zur, zu der rhetorischen und semantischen Strategie von der AfD, weil es der AfD ja eigentlich darum geht, so einen, naja, wirklich menschenverachtenden rassistischen Diskurs einzuführen. So Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn es nicht den Anschein erweckt, als ob das tatsächlich ihre Absicht ist. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, für die ganz nützlich, wenn sie einfach Biodeutsch sagen, anstatt das, was sie eigentlich meinen, nämlich reinrassig-Deutsch. So, und ich glaube, ähm, ja, also es könnte, es könnte in beide Richtungen gehen oder in alles Mögliche könnte noch irgendwie mit dem Begriff ähm, passieren. Aber ich glaube, es ist wirklich interessante Diskurs, der sich dahinter verbirgt, der viel wichtiger ist. Äh, bei dem geht es ja um, ähm, hier um, um das Wort Rasse im Grundgesetz. Also Ende letzten Jahres gab es da schon Bemühungen, diesen Begriff zu ersetzen und die, der Gedanke dahinter liegt ja eigentlich daran, dass der Begriff Rasse entstammt einer pseudowissenschaftlichen, äh, äh, äh, einer Pseudowissenschaft, die eine menschenverachtende Herrschaftsform hervorgebracht hat, nämlich den Rassismus und ähm, manche Leute glauben, dass wenn wir den Begriff Rasse verwenden, wir eigentlich dieser Pseudowissenschaft zusprechen, als ob es wirklich, wirklich stimmen würde, ähm, kann man so sehen. Ähm, aber deshalb soll der Begriff ja eben ersetzt werden und er soll eben ersetzt und statt abgeschafft werden, weil äh, diese Pseudowissenschaft und auch die entsprechende Herrschaftsform auch eine politische und historische Realität äh, nach sich gezogen hat. Also das hatte Konsequenzen, dass, dass, ähm, dass es den Rassismus gab und auch ähm, die Kolonialzeit und so weiter. Und diese Konsequenzen sind immer noch spürbar und deshalb brauchen wir eigentlich Begriffe, um sie benennen zu können, aber ohne, um sie in ihren Ursprung, äh, zu bestätigen, also im Ursprung im Sinne von die Rassenlehre. Und das ist, glaube ich, die wahrhaft interessante Diskussion, die hinter Biodeutsch liegt. Und keine Ahnung, ob Biodeutsch da irgendwie, ob das Sinn macht, da, ob das äh, nützlicher Begriff wird in dem Kontext, aber werden wir irgendwie sehen. Also, Dankeschön.